Die erste Station beim High Rocks ist das Skiergometer. Hier haben wir genau 1000 Meter zu bewältigen und wir wollen unsere Zeit natürlich noch mal verbessern zum letzten Mal in Frankfurt. Ganz wichtig ist es hier am Anfang den Widerstand einzustellen, denn diese Möglichkeit gibt es nur einmal vor dem Rennen bzw. bevor ähm, es startet. Dann werden die Griffe genommen und zwei Schritte nach hinten gegangen und wirklich darauf achten, die Kraft aus dem Latt zu nehmen und die ganze Strecke zu nutzen, die wir haben, damit wir hier nicht unnötig viel Kraft verschenken. Dann gibt es auch zwei verschiedene Varianten. Das ist die reguläre Variante und dann gibt es auch noch die sogenannte Butterfly-Methode. Am Ende muss jeder selber für sich entscheiden, welche die effektivere Variante ist. Und ganz wichtig, immer genügend Flüssigkeit zuführen.